Ich bin mir gewiss, dass die Teilnehmer dieser Preisverleihung von der einmaligen Geschichte und Atmosphäre der 1698 gegründeten Frankischen Stiftung sehr beeindruckt waren. Die Frankischen Stiftung auch heute ein Ort sozialer Aktivitäten, ein Ort der Bildung und ein Ort der Wissenschaften. Universität Frankische Stiftung Leopoldina